Willkommen zu einer Kurzanleitung zum Thema TUBEL. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in Ihren TUBEL-Kurs kommen, wie Sie einen PDF hochladen, wie Sie eine Aufgabe hinzufügen und wie Sie einen Terminplaner erstellen. In TIS gehen Sie bitte in äh, Ihre entsprechenden Lehrveranstaltung und klicken Sie auf "Zum TUBEL-Online-Kurs". Durch diesen Klick kommen Sie. Einerseits entweder auf die Kursübersichtsseite direkt in Ihrem Kurs oder auf die Einstellungsseite Ihres Kurses. Bei der Einstellungsseite sollte eigentlich alles automatisch vorausgefüllt sein. Ähm, der Kurs ist zu Beginn auf verborgen gestellt. Das heißt, er wird sobald das Kurs-Startdatum, der Kursbeginn erreicht ist, automatisch auf verborgen aktiviert, gesetzt und für Studierende sichtbar gemacht. Sie können allerdings jederzeit in Ihrem Kurs diese Einstellung ändern und von Anzeigen auf Verbergen oder vice versa umschalten. Wenn Sie Speichern und Anzeigen klicken, kommen Sie direkt auf die Kursübersichtsseite Ihres Kurses. Sie haben links das entsprechende Navigationsmenü, das Sie mit dem Hamburger-Icon oben verstecken können oder wieder anzeigen lassen können und Sie haben rechts die Möglichkeit über das Zahnrad wieder in die Bearbeitungsseite Ihres Kurses zu gelangen oder mit Hilfe des Buttons Bearbeiten einschalten, die entsprechenden Aktivitäten in Ihrem Kurs hinzufügen. Klicken Sie auf Bearbeiten einschalten, um dieses zu aktivieren. Hier können Sie einerseits zum Beispiel die Kapitelüberschriften ändern, hier beispielsweise von, Kapitel, von Thema 1 auf Kapitel 1. Mit Enter bestätigen Sie diese Änderung oder Sie können mit dem Link Material oder Aktivität anlegen, entsprechende Aktivitäten und Unterlagen hinzufügen. Für ein PDF wählen Sie Datei und klicken Sie auf Hinzufügen. Der Name ist bei allen Aktivitäten und Unterlagen in Tubel immer ein Pflichtfeld. Fügen Sie den Namen hinzu und eine etwaige Beschreibung für Studierende, damit Sie wissen, um was für Unterlagen es sich hier handelt. Sie haben dann die Möglichkeit, hier eine entsprechende Datei hinzuzufügen. Einerseits können Sie Dateien hinzufügen, die Sie bereits in Tuvel einmal hochgeladen haben, oder Sie können jederzeit eine neue Datei auswählen. Sie haben unterschiedlichste Einstellungsmöglichkeiten, im Normalfall können Sie aber alles einfach so standardmäßig lassen. Klicken Sie auf Speichern und zum Kurs, um wieder zum entsprechenden Kurs auf die Kursübersichtsseite zu gelangen. Sie sehen hier, wir haben bereits ein PDF hinzugefügt. Als zweites Material möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Aufgabe hinzufügen. Wählen Sie dazu Aufgabe, klicken Sie hinzufügen, vergeben Sie wieder einen Namen und eine entsprechende Beschreibung, damit die Studierenden wissen, was zu tun ist. Wenn Sie eine entsprechende Einschränkung machen möchten, können Sie dies machen, indem Sie bei der Verfügbarkeit sagen, ab wann bis wann die entsprechenden Aufgaben hochgeladen werden können. Wichtig ist, dass Dateiabgabe angeklickt ist. Das bedeutet, dass die Studierenden eine Datei hochladen können. Sie können die Anzahl der entsprechenden hochladbaren Dateien beschränken, Sie können die Größe die maximale Dateigröße beschränken und Sie können auch zum Beispiel angeben, dass nur PDFs hochgeladen werden sollen. Klicken Sie auf Speichern und um zum Kurs zurückzukommen. Als nächste Aktivität möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen entsprechenden Terminplaner hinzufügen. Klicken Sie auf Material oder Aktivität anlegen und wählen Sie Terminplaner als Aktivität aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Auch hier müssen Sie wieder den Namen des Terminplaners angeben und können eine etwaige Beschreibung hinzufügen. Weiters können Sie angeben, von wann bis wann dieser Terminplaner überhaupt verfügbar sein soll. Zusätzlich können Sie eine relative Deadline angeben, Gruppentermine ermöglichen und auch einstellen, ab wann beziehungsweise bei welchen Aktivitäten Sie per E-Mail benachrichtigt werden. Nur bei Ab- und Ummeldungen oder bei allen möglichen Anmeldungen. Klicken Sie auf Speichern und Anzeigen, um zu den detaillierten Einstellungen des Terminplaners zu kommen. Wählen Sie die entsprechenden Personen aus, die bei der Sprechstunde dabei sein soll. Geben Sie einen entsprechenden Raum an, in welchem diese Sprechstunden stattfinden werden. Geben Sie die entsprechende Dauer an, zum Beispiel hier 30 Minuten. Fügen Sie hinzu, wenn Sie Lücken zwischen den entsprechenden Terminen haben wollen, damit Studierende entsprechend wechseln können. Und geben Sie auch an, in welchem Zeitrahmen die entsprechenden Termine angelegt werden sollen. Zum Beispiel von heute bis Ende Juni, bis 19. Juni. Dann wählen Sie die entsprechenden Wochentage aus, Montag 8 bis zum Beispiel 10.20 Uhr sowie immer dienstags von 8 bis 10.20 Uhr. Sie sehen hier, dass insgesamt jetzt 84 Termine für 84 Personen, nachdem es Einzeltermine sind, angelegt werden können. Klicken Sie auf Änderungen speichern und Sie werden auf der Übersichtsseite des entsprechenden Terminplaners in grün markiert sehen, welche Termine jetzt dazugekommen sind. In der Teilnehmerinnenansicht sehen Sie, wie der entsprechende Terminplaner dann für die Studierenden ausschauen wird. Die Studierenden werden dann ganz rechts in der Spalte einen Anmeldebutton haben, mit dem sie sich zu einem entsprechenden Termin anmelden können. Sie kommen durch den Klick auf die entsprechende Lehrveranstaltungsnummer wieder zurück auf die Kursübersichtsseite ihrer Lehrveranstaltung. Wenn Sie bearbeiten, ausschalten, klicken, sehen Sie, wie der Kurs für Studierende ausschauen wird. Sie haben die Möglichkeit, Einerseits Lehrende bzw. Tutorinnen Ihrem Kurs hinzuzufügen. Gehen Sie dazu im linken Navigationsbereich auf TeilnehmerInnen, wählen Sie NutzerInnen einschreiben, suchen Sie nach dem entsprechenden Nachnamen, nach der entsprechenden Person, wählen Sie diese aus und wählen Sie auch die entsprechende Kursrolle, in der Sie diese Person hinzufügen möchten, zum Beispiel hier Tutorin. Über die Lehrveranstaltungsnummer kommen Sie wieder auf die Kursübersichtseite. Wenn Sie Studierende haben, die bereits Aufgaben hochgeladen haben und Sie diese Aufgaben bewerten möchten, gehen Sie auf die entsprechende Aufgabenübersicht, lassen sich alle Abgaben anzeigen und können mit der Schnellbewertung entsprechende Punkte den Studierenden vergeben. Sobald Sie die Punkte eingetragen haben, klicken Sie auf Bewertungsänderungen sichern und dadurch haben Sie die entsprechenden Bewertungen bereits eingetragen. Über die linke Navigation haben Sie die Möglichkeit, sich alle Bewertungen des gesamten Kurses ansehen zu können. Sie haben hier alle entsprechenden Studierenden mit den entsprechenden Aufgaben, beziehungsweise Sprechstunden, die auch bewertet werden können, und die entsprechenden Punkte, die Sie eingetragen haben. Falls Sie weitere Elemente hinzufügen möchten, beziehungsweise ein wenig schnuppern möchten, was in TUBEL alles möglich ist, haben Sie die Option, über die Hilfe in der blauen Navigationsleiste oben in Ihrem tubel kurs zu den entsprechenden tubel tutorials zu gelangen. Wenn Sie auf Tuval Tutorials Lehrende klicken, haben Sie alle möglichen Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben. Einerseits einseitige bzw. zweiseitige Cheat Sheet PDFs zu unterschiedlichsten Themen. Und andererseits auch die Verlinkung auf unseren YouTube-Channel, wo Sie unterschiedlichste Kurzanleitungsvideos zu verschiedenen Themen finden, wie zum Beispiel, wie Sie Daten aus TIS holen, wie Sie eine Dateiverwaltung in TUBEL machen, wie Sie Gruppierungen nutzen, TeilnehmerInnen verwalten und unterschiedlichste Module und Aktivitäten Ihrem TUBEL Online-Kurs hinzufügen.